In diesem Video sprechen wir über die Aushärtezeit von Adresen. Decken Sie das Kunstwerk mit einer Box ab, um es vor Staub zu schützen, und lassen Sie es 24 Stunden lang ziehen. Nach ca. 24 Stunden wird Ihr Kunstwerk hart sein. Und nach 72 Stunden wird es vollkommen ausgetrocknet sein. Und vergessen Sie nicht, bei einer warmen Zimmertemperatur verringert sich die Aushärtezeit. Nun geht es weiter mit Schritt 7.